Mit diesem Video setze ich die Reihe der geteilten Intentionalität und ihrer Bedeutung fort. Speziell möchte ich darauf eingehen, was die geteilte Intentionalität für eine substanzielle Individualität bedeutet und warum sie deshalb etwas ganz Entscheidendes auch für die digitale Transformation bzw. den digitalen Paradigmenwechsel darstellt. Um die Anknüpfung an das erste Video herzustellen, noch einmal folgendes Zitat, bei der es an der entscheidenden Stelle darum geht, dass aus dem Ich und Du etwas komplett Neues entsteht, nämlich ein gemeinsames Wir, das alles verändert. Bereits an dieser Stelle in der Überleitung der erste Hinweis auf das Thema digitale Transformation, soziale Medien, das Wir und die eigene Perspektive auf das Wir wird beispielsweise in den sozialen Netzwerken, total erlebbar. Sowohl das Ich als auch die individuelle Perspektive werden aber auch im Rahmen von digitalen Plattformen in den Unternehmen deutlich, wenn es darum geht, sich mit den Kolleginnen und Kollegen wirklich zu vernetzen. John Dewey bringt das Thema in einer ganz anderen Art und Weise nahe, indem er sich mit dem Verhältnis von Demokratie und Wissenschaften auseinandersetzt. Er macht natürlich nicht nur das Thema Demokratie und Wissenschaften auf, das ist eher ein Randthema, aber dieser Zusammenhang, den finde ich total wichtig und beachtenswert. Und zwar zum einen in der Betrachtung, dass eine Demokratie das gemeinsame Zusammenleben darstellt, das auf gemeinsamen Erfahrungen beruht und miteinander geteilte Interessen betrifft und damit eben nicht nur eine Regierungsform wie viele andere darstellt. Ich denke, er war der Erste, der Demokratie als Lebensform ins Spiel gebracht hat und auch ausdrücklich so benannt hat. Der Zusammenhang mit der Wissenschaft ist nun, dass er sagt, dass es kein Zufall ist, dass der Ausbau von Demokratie mit dem Aufstieg von Wissenschaft zusammenfällt, weil nämlich die Wissenschaft genau wie die Demokratie auf die Perspektive von vielen angewiesen ist, die im Rahmen der geteilten Intentionalität zusammenkommen und dieses Wir, das dabei entsteht, überhaupt die Instanz ist, die objektive Wissenschaften ermöglicht, genauso wie es demokratische Formen des Zusammenlebens und Demokratie als Staatsform möglich macht. Themenwechsel und nur mehr ein Stück weit zurück zu unserer Vorlesung zum Thema des Paradigmenwechsels der digitalen Transformation. Ihr könnt euch möglicherweise noch an die Zeichnungen der sehr verunglückten Fahrräder erinnern mit der damit zusammenhängenden Feststellung, dass Menschen eigentlich sehr, sehr schlecht darin sind Faktenwissen abzuspeichern, also im Sinne eines äh, Computers wie mit einer Festplatte sich all diese Detailinformationen zu speichern. Das ist ein Thema, das bereits sehr früh mit der klassischen humanistischen Bildungsvorstellung korreliert ist, die ebenfalls davon ausgeht, dass es überhaupt nicht um das Faktenwissen geht, das jemand hat. Nein, das klassische humanistische Bildungsideal geht von etwas ganz anderem aus, nämlich die eigene Individualität im gemeinsamen Kontext mit den anderen entwickeln zu können. Entsprechend unterscheidet hier beispielsweise Peter Biri in dem Zitat eine Ausbildung von einer Bildung, wie sie halt klassischerweise im universitären oder Hochschulkontext angeboten wird oder zumindest angeboten werden sollte, mit der ganz klaren Ansage, dass eigentlich die klassische Bildungsvorstellung etwas ist, was man nicht im strengen Sinn lehren kann, sehr wohl aber lernen kann. Ich finde seine Aussage so schön passend, nämlich dass es, wenn es um Bildung geht oder wenn wir uns bilden, darum geht, dass wir nach einer gewissen Art und Weise leben wollen, danach streben in der Welt zu sein. Aber nicht alleine für uns, sondern eben immer verbunden in dem kollektiven Wir, in dem wir unseren Platz, unsere Stellung einnehmen und dabei die Welt entdecken. Und zurück zum Gedächtnis, ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, also Menschen sind wirklich total schlecht und nicht dafür vorgesehen, möglichst viele Details zu behalten. Das hat Rebecca Larsen sehr schön in ihrem Aufsatz beschrieben, in dem sie den Auftrag gegeben hat, sie sollen doch mal ein funktionsfähiges Fahrrad zeichnen. Es waren also Menschen, die sowohl Fahrräder kannten, als auch im fast täglichen Gebrauch auch genutzt haben, die solche Zeichnungen produziert haben. Das sind sicherlich vier sehr missglückte Fahrräder, aber man kann es auch mit beliebig anderen Tests sehr schnell reproduzieren, dass es Menschen tatsächlich nicht von Natur aus darauf angelegt haben, möglichst viel Details zu behalten. Das haben Stephen Sloman und Philipp Fernbach auch in ihrem Buch sehr schön aufgegriffen, haben beschrieben, dass Menschen, die so etwas können, da wird eidetisches Gedächtnis ja manchmal dazu gesagt, sehr schnell in einen Bereich kommen, dass vor lauter Informationen keine Entscheidung mehr getroffen werden kann, was denn überhaupt wichtig ist, also welche Informationen für die eigene Lebensführung entscheidend sind. Und wiederum den Schluss daraus gezogen, dass das, worin Menschen wirklich gut sind, eben beispielsweise kausale Denkvorgänge sind und eben nicht die individuellen mentalen Pferdestärken hier etwas aussagen. Auch hier erscheint, dass wir der geteilten Intentionalität, indem die einzelnen Ichs und die Du's aufgehen, aus ihrer Sicht bedeutet es das nämlich, dass Menschen dann besonders schlau sind, besonders klug sind, besonders gebildet sind, wenn sie es zustande kriegen, gemeinsam mit anderen zu denken. Oder, wie es Michael Tomasello so schön sagt, wenn sie die Köpfe zusammenstecken. Ich habe zur Phylogenese und Ontogenese der geteilten Intentionalität im Video 1 schon einiges gesagt. Harald Welzer wiederum beschreibt, die ontogenetische Entwicklung, also die Entwicklung im Individuum für das soziale Gedächtnis, ebenfalls in genau diesem Sinn. Dass nämlich sich das mit den ersten Lebensjahren entwickelt, um am Ende ein autobiografisches Ich darzustellen. Das autobiografische Ich ist die Basis für die Individualität, die jeder von uns entwickeln kann. Und auch hier ist es so, dass diese Entwicklung des sozialen Gedächtnisses zugleich sowohl den sozialen Anteil beinhaltet, als auch die individuelle Besonderheit darstellt. Am Ende auch hier noch einmal Michael Tomasello mit seinem Zitat, dass wenn die Kinder damit beginnen, sich selbst vom Standpunkt des Wir aus zu betrachten. Also die Gemeinschaft erkennen und auch ein Stück weit anerkennen und bewerten. Erst dann kann man sagen, dass sie einen Sinn für Individualität haben und entwickeln, weil sie sich dann erst auch unterscheiden können von diesem Wir, von diesem gemeinsamen Zusammenhang, von der Community, die wir gleich noch kurz besprechen werden. Was ist jetzt nun eine substanzielle Individualität? Sehr schön beschrieben hat es in meinen Augen Wolfgang Klafki, der wiederum auch auf das klassische humanistische Bildungsideal rekuriert und von dem ich dieses Zitat mitgebracht habe. Substanzielle Individualität, wie er sie sieht, besteht in der Herausbildung der individuellen und personalen Einmaligkeit in einem Bildungsprozess, der niemals in der Isolierung von anderen gedacht werden sollte oder stattfinden kann, sondern eigentlich nur in der gemeinsamen Kommunikation mit ihnen, also in dem Wir, überhaupt denkbar ist, in der sich die einzelnen Individuen erst herausbilden können und das ist das Spannende an der geteilten Intentionalität, eben mit ihrem persönlichen Fokus, mit ihrem individuellen Interesse in das gemeinsame Wir einbringen sollen. Das ist etwas, was wiederum nur passieren kann, wenn sie sich wechselseitig anerkennen, wenn also das Wir ein tatsächliches Wir ist, das die Individuen einschließt. Hegel hat es für die Entwicklung des Bewusstseins und vor allem des Selbstbewusstseins so beschrieben, dass erst im wertschätzenden Spiegel der jeweils anderen die Anerkennung des eigenen Selbstbewusstseins stattfinden kann. Eine Anerkennung, die freiwillig ist und die Wertschätzung ausdrücken muss. Spätestens an dieser Stelle sind wir jetzt wirklich bei den Communities. Communities, die schon sehr lange diskutiert werden. Communities of Practice, vielleicht habt ihr das schon in der einen oder anderen Form mal gehört. Aber auch bei Communities ist der Grundgedanke, der wir in der geteilten Intentionalität grundgelegt ist, dass nämlich die einzelnen Community-Mitglieder interagieren, also ihre Handlungen aufeinander abstimmen, dabei kommunizieren und damit sowohl die einzelnen als auch die Community insgesamt in die Lage versetzen, die Handlungsspielräume systematisch zu erweitern. Es ist hier ein bisschen drastisch geschrieben, dass es für Menschen notwendig ist, in einer Community zu sein, weil sie sonst alleine und ohne Interaktion nicht überleben können. Aber letztlich geht es wirklich um den Umstand, dass ich auch individuell erst tatsächlich meine Grenzen verschieben kann, wenn ich es gemeinsam mit anderen tue. Ein letztes Mal möchte ich anschließen an diesen Strang, den es eigentlich schon länger gibt, den auch Michael Tomasello theoretisch aufgreift. Und eine dieser Richtungen ist die bis heute eher hinten angestellte, vernachlässigte Gruppendynamik. Also die Gruppendynamik als Wissenschaft hat in den 1940er bis 1960er Jahren sehr dezidiert empirisch geforscht und Gruppenzusammenhänge im Sinne der Regularien, der Gesetzmäßigkeiten, die da drin herrschen, eruiert. Das ist total spannend nachzusehen und man kann das auch reproduzieren. Wann immer Gruppen zusammenkommen, durchlaufen sie verschiedene Phasen, die da beschrieben sind und diese Phasen sind auch für alle Gruppen gleich. Das heißt, hier gibt es tatsächlich sowas wie Gesetzmäßigkeiten. Und Sie haben auch eine Methode entdeckt, wie die Gruppenmitglieder die diese Phasen, die Gruppen auszeichnen und die auch die einzelnen Mitglieder in den Gruppen durchlaufen, sichtbar machen können. Also quasi eine Methode, wie diese Prozesse für alle verständlich werden und wie sie letztlich dadurch auch veränderbar werden. Und das ist Feedback. Feedback in einem gruppendynamischen Sinn ist etwas sehr Komplexes und ist vor allem durch bestimmte Regularien und Rahmenbedingungen her nicht überall anwendbar, weil ich beispielsweise entsprechende Gruppen brauche, die Vertrauen aufbauen oder aufgebaut haben. Ist aber eine solche Gruppe erst einmal etabliert und das Feedbackverfahren eingeführt, dann gibt es ganz wichtige Erkenntnisse und letztlich auch Möglichkeiten, was das für die einzelnen Gruppenmitglieder bedeutet. Und hier ist für mich zum einen der Übergang auf die klassische humanistische Idee, wie Bildung aussehen soll, nämlich als etwas Reflexives, das mich in die Lage versetzt, in der Welt zu sein, hier nochmal ausgedrückt mit dem selbstbewussten Ich, als auch umgedreht die Eingebettetheit von jedem Individuum in gesellschaftliche Zusammenhänge, insbesondere natürlich in Zusammenhänge der jeweiligen Peergruppen. Am Ende dieses zweiten Teils noch einmal eine ganz Kurze Zusammenfassung. Im ersten Video habe ich etwas dazu erzählt, was die geteilte Intentionalität bedeutet und wie sie sich entwickelt hat. Es umfasst gleichzeitig die gemeinsamen Intentionen des Wir genauso wie die individuellen Handlungen darin und ihre Positionierung bzw. Rollen. Geteilte Intentionalität kann sich auf Gegenstände beziehen und diese handeln verändern oder Werkzeuge gebrauchen oder sich auch auf ein Thema beziehen, beispielsweise in einem Lernprozess. Das ist ja das, was uns am meisten interessiert. Geteilte Intentionalität ist die Grundlage wissenschaftlichen Wissens, weil erst in der kritischen Auseinandersetzung ein solches überhaupt entwickelt werden kann und zugleich die Basis für eine substanzielle Individualität, die gerade nicht darin besteht, die Einzelnen systematisch zu vereinzeln, sondern den eigenen spezifischen Beitrag in Abgrenzung zum gemeinsamen Wir zu leisten. Interessant ist auch, dass der Zugang zur geteilten Intentionalität oft erst im Nachgang beispielsweise zu einer Handlung oder eines ausgeführten Prozesses möglich ist, Insofern ist es ein reflexives Betrachten der Tatbestände der gemeinsamen Handlungen. Hier gleicht die geteilte Intentionalität der klassischen Idee des humanistischen Bildungsideals und des reflexiven Erarbeitens der eigenen Stellung in der Welt. Für diesen reflexiven Zugang gibt es ein entwickeltes Instrumentarium aus der Gruppendynamik, das auch empirisch gut erforscht ist. Und das ist Peer-Feedback als wertschätzender Spiegel der anderen. Dieses Peer-Feedback ermöglicht es sehr einfach, den reflexiven Zugang auf die eigene substanzielle Individualität zu entwickeln und wissenschaftliches Wissen zu erarbeiten. Der dritte Teil des Videos setzt sich mit der digitalen Präsenz auseinander, weil sich diese Eigenschaften, die Menschen auszeichnen, zutiefst in den Aufmerksamkeitsapparat der Menschen eingeschrieben haben und zugleich die biologischen Ausstattungsmerkmale von Menschen geprägt haben.